Also, ja, der Osterhasen hat uns was von Maibier ja, mitgebracht. Hat uns da mal was hingepackt. Frühzeitig, rechtzeitig. Vielen Dank an den Osterhasen. Die ja, danke Maibier. Ach, Maibier. Maibier.de Maibier.de Weißbier... Hell, weißer Hase. So. Hui! Und weg ist er. Ja, natürlich für alle, die äh, Weißbiertrinker sind, seht's mir nach, äh, dass ich jetzt hier Ich habe zwar ein Weißbierglas, aber das würde komisch aussehen, weil wir uns das Bier teilen. Deshalb seht's mir nach, nehme ich mein persönliches ähm, Glas. Das ist der da, der zeigt schon nicht. Das ist ja super. So, also Weißbier. hell, Weißer Hase. Ein typisches Hasen. Ein, ein typisches Hasen. Also einfach ehrlich, echt. Weißbier mit feiner Hefetrübung, erfrischend spritzig. Der Hoppelhase als Hopfenhase. Bereits seit 1464 ist die Hasenboy in Augsburg ansässig. Schöne lange Zeit, in unserem heutigen Stammhaus der historischen Kälberhalle mit Brauschenke ist Biertradition spürbar und erlebbar. Unser weißer Hase ist eine fein Weißbier-Spezialität mit fruchtig-aromatischer Note. Das Ganze gibt es ähm, übrigens bei mybier.de äh, zu kaufen oder zu bestellen und äh, mehr Informationen dem ganzen Bier gibt's auf Hasen-Bräu.de alles hier unter dem Video verlinkt. Auspacken oder wegpacken? <lacht> Ansprechend sieht's ja aus. Ja, finde ich auch. Wenigstens drei Punkte. Obwohl, ja, doch drei kannst du geben, finde ich. Okay. Augensucht oder Augenflucht? Tja, schauen wir mal. Wo ist dann hier die KKP1? Das ist schon gespannt. Toll. komm ich hier wieder nehmen? Ah! <lacht> Gesundheit. <lacht> das ist ja doch dahin Glas, ja? Hm, das sieht schon mal aus wie ein Bier. Ja. Trüb. Oh, ja. Schaum. Gut. Zu viel Schaum. Zu wenig Bier. Ja, das ist ein alter Trick. Wie sieht's denn aus? Der Schaum sieht sehr gut aus. Die Trübung ist trüb. <lacht> und. <lacht> ist halt golden. Gold. Wie viele Punkte? Von maximal vier? Ja, zwei. Wenn denn. Gaumhieber oder Gaumhieber? Wie schmeckt ja. das? Meine. Mal sehen, was die Leber dazu sagt, ja? Die kennt ja meistens nur Pilze oder Helles. Also ich trinke ja, wenn ich so ein Weißbier trinke, dann trinke ich das mit Banane. Also Banane Weizen ist das dann. Ist schon schwer zu bewerten, wenn man sowieso... Weißbier nicht trinken. Ne? Ja. Das ist der typische Weißbiergeschmack. Also von den Weißbieren, sage ich jetzt mal, ist das ein mildes. Also wer auf Weißbier steht, der kann sich das gerne mal gönnen. Ne? Boah, hier fehlt echt die Banane. Ja. Wie viele Spezialpunkte? Das ist ein Hasenbräu, wa? Und das ist schon ganz schön alt. Also wenigstens zwei schon mal. Ja, ich muss zwei geben. Von möglichen drei. Mhm. Ja. Das drei Dreinheitsgebot. Natürlich. Uwe noch. Tja. Also, <lacht> ein Pilztrinker, der ein Weißbier trinkt und der sich entscheiden muss, ob da ein Uwe kommt oder nicht. Da sitzt ja Uwe im Hasenpilz. Da sitzt der Uwe im ersten Schluck. 14 von 30 Punkten. Was sagt denn hier jetzt? Ich glaube, Bronze. Barometer. Biometer. Biometer. Uiuiui ui, ui. Bronze. Tatsache. Kriegst Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Und, liebe Weißbiertrinker, natürlich könnt ihr da noch mal eine Schippe rufpacken und dann wird wirdet bei euch wahrscheinlich auf den Silbernen Platz landen, ne? Mindestens denke ich. Ja. Also wenn ihr bei uns Bronze kriegt, dann ist das eigentlich ein Goldbier für, für Weißbiertrinker. Also mm. jetzt ja, müssen wir schon mal ein Frohfest, Osterfest. Ja. Per. Das nächste, Tipps, das Osterfestbier. Und bis dahin verdeckt äh, erstmal Rico sein Gesicht hier. Was ist denn bis dahin? Was? Bis dahin ist äh, äh, Trink mal das Bier aus und Abonnieren. Junge. Was? Ja.